In diesem Video besprechen wir die Grundfunktionalitäten von BigBlueButton. Wenn Sie Ihr Meeting über Moodle erstellt haben, können Sie dieses nun auswählen und anschließend auf Teilnehmen klicken. Die BigBlueButton-Konferenz öffnet sich dann in einem weiteren Tab. Hier können Sie zunächst auswählen, wie Sie der Konferenz beitreten möchten. Entweder mit Mikrofon oder indem Sie nur zuhören, also dann nicht spontan das Mikrofon einschalten können. Ich wähle jetzt einmal mit Mikrofon aus. Hier startet dann der Echo-Test, in dem man überprüfen kann, ob man sich selbst hören kann. Während dieses Echotests kann es sein, dass wenn Sie noch nie in einer button konferenz waren, der Browser nachfragt, ob Sie den Zugriff auf das Mikrofon gestatten wollen. Wir sind nun in der Konferenz und schauen uns einmal die einzelnen Bereiche an. Direkt hier in der Mitte haben wir den Präsentationsbereich. Hier sind am Anfang Willkommensfolien dargestellt, die Ihnen nochmal alle Funktionalitäten und alle Buttons erklären. Wenn wir diese Präsentation nun erstmal ablegen wollen, damit sie uns nicht weiter stört, können wir unten rechts auf den Button klicken. Dadurch können Sie die Präsentation minimieren und später auch wieder maximieren und wieder minimieren. Beginnen wir zunächst an der linken Seitenleiste. Dort haben Sie den öffentlichen Chat, welcher standardmäßig immer geöffnet ist. Hier können Sie Nachrichten verschicken, indem Sie unten in das Feld klicken und etwas schreiben. Sie können Enter drücken oder auf den Pfeil klicken, um die Nachricht abzusenden. Unter dem öffentlichen Chat befinden sich die geteilten Notizen. Hier können alle Teilnehmenden der Konferenz zusammen Notizen erstellen, beispielsweise als Vorlesungsmitschrift. Diese Inhalte lassen sich anschließend auch herunterladen. Klicken Sie dazu entweder auf das Plus oder, wenn der Monitor größer eingestellt ist, direkt auf diese zwei kleinen Pfeile. Hier können Sie auswählen, in welchem Dateiformat Sie die Mitschrift herunterladen möchten. Schließe nun die geteilten Notizen einmal und warte auf eine zweite Person in dieser Konferenz. Bevor ich nun zu der Teilnehmerübersicht komme, möchte ich Ihnen zunächst das Rollenmanagement im BigBlueButton vorstellen. Sie haben drei Rollen, die Zuschauerin, Präsentatorin oder ModeratorInnen. Die Zuschauer können ganz normal am Meeting teilnehmen, zuhören, sich zu Wort melden, ihr Audio oder Kamera aktivieren, chatten und in den geteilten Notizen mitarbeiten. Präsentieren können die Zuschauer nur, wenn sie Präsentatorrechte haben. Präsentatoren können eben entsprechend den Bildschirm teilen und Präsentationen hochladen. Moderatoren haben eigentlich alle Rechte. Das heißt, sie können auch andere Teilnehmende Stummschalten aus dem Meeting entfernen. Sie können sagen, welche andere Person Moderator sein darf und sie zum Präsentator benennen. Kommen wir nun zur Teilnehmerleiste. Hier sehen Sie alle Personen aufgelistet, die aktuell in der Konferenz sind. Dabei geben Ihnen die Symbole Hinweise darauf, wie die Personen aktuell an der Konferenz teilnehmen. Sie sehen, dass ich ein viereckiges Symbol habe, das bedeutet, dass ich Moderatorin bin. Das blaue Symbol in der oberen linken Ecke bedeutet, dass ich die Präsentatorrechte habe. Mein Mikrofon ist stummgeschaltet, dies erkennt man an dem roten Symbol unten rechts. Die Testperson unter mir hat ein Kreissymbol, dies bedeutet, dass sie Zuschauer ist. Unten rechts sehen Sie ein Symbol mit Kopfhörern des Grünes, Daran sehen Sie, dass die Person jetzt spontan ihr Mikrofon nicht einschalten kann oder vielleicht gar keins hat. Sie können, wenn Sie auf sich selbst klicken, einen Status setzen. Beispielsweise Daumen hoch geben, Applaus zeigen oder auch zeigen, dass Sie aktuell abwesend sind. Dieses Symbol wird dann innerhalb dieses Namens-Icon angezeigt. Wenn Sie den Statuswert zurücknehmen wollen, klicken Sie wieder auf sich selbst und sagen Status zurücksetzen. Als ModeratorInnen haben Sie die Möglichkeit, Konfigurationen für einzelne Personen vorzunehmen. So können Sie auf eine Person klicken und anschließend Sie entweder zum Präsentator machen oder auch zum Moderator ernennen oder den Teilnehmer entfernen. Für alle anderen ist es auch möglich, hier einen privaten Chat mit der Person zu starten. Auf dem Menüpunkt Zugriff auf Whiteboard erlauben gehe ich hier nicht weiter ein, dafür das Whiteboard ein extra Video in unserer BigBlueButton-Serie vorhanden ist. Kommen wir nun zur unteren Leiste. Hier sehen Sie zunächst das Plus-Symbol. Dahinter versteckt sich, dass Sie Präsentationen verwalten können, Umfragen durchführen, ein externes Video teilen oder auch einen zufälligen Teilnehmer auswählen können. Das Präsentationen verwalten schauen wir uns gleich noch an. Zur Umfrage gibt es auch ein weiteres Video von uns. Das externe Video teilen bedeutet, Sie können eine URL, zum Beispiel zu YouTube eingeben und alle Teilnehmenden in der Konferenz können zusammen das Video anschauen. Und zufälligen Teilnehmer auswählen bedeutet, dass aus Ihrer Teilnehmerliste eine Person zufällig ausgewählt wird, die dann darüber benachrichtigt wird. Dadurch können Sie zum Beispiel nach einer Frage eine Person zufällig auswählen lassen. In der Mitte sehen Sie dann zunächst ein Mikrofonsymbol. Damit können Sie Ihre Stummschaltung aufheben oder Ihr Mikrofon eben stummschalten. Daneben sehen Sie, dass Sie aktuell den Ton aus der Konferenz hören können. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie das Audio beenden. Wenn Sie wieder hineingehen und das Audio starten, müssen Sie sich wieder neu verbinden wie am Anfang der Konferenz. Währenddessen hören Sie nichts, was in der Konferenz passiert. Über das kleine Symbol daneben können Sie das Audiogerät auswählen. Beispielsweise, wenn Sie ein anderes Mikrofon verwenden wollen als das Standardmikrofon oder andere Lautsprecher. Rechts daneben finden Sie das Kamerasymbol. Hier können Sie Ihre Webcam einschalten. Dazu können Sie unter verschiedenen Webcams auswählen, die Qualität einstellen und nun neuerdings auch einen virtuellen Hintergrund auswählen. Diese sind festgegeben, Sie können also keinen eigenen Hintergrund hochladen. Wenn Sie auf Freigabe starten klicken, kann es sein, dass Ihr Browser Sie fragt, ob Sie den Zugriff auf die Kamera zulassen wollen. Wenn Sie die Präsentatorrechte haben, haben Sie nun rechts daneben noch ein weiteres Symbol. Darüber können Sie den Bildschirm freigeben. Hier können Sie entweder den ganzen Bildschirm oder einzelne Fenster auswählen. Unter Chrome und Chromium basierten Browsern können Sie auch einen einzelnen Tab freigeben. Kommen wir in die rechte untere Ecke. Hier haben Sie das Präsentationsminimieren-Symbol, was wir am Anfang bereits versprochen haben, und rechts daneben die Hand, mit der Sie sich zu Wort melden können. Schauen wir uns nun an, wie man eine Präsentation im BigBlueButton bereitstellen kann. Dazu klicken wir auf das Plus unten links und wählen Präsentationen verwalten. Hier sieht man, dass aktuell die Standardpräsentation ausgewählt ist. Sie können hier per Drag and Drop Dateien hinzufügen oder auch über den Explorer nach Dateien suchen. Ich ziehe nun eine Präsentation per Drag-and-Drop hinein. Diese ist nun bereit zum Hochladen. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns einmal die Symbole an. Sie sehen hier direkt neben den Präsentationen ein Dokument, das durchgestrichen ist. Hier können Sie einstellen, ob die Präsentation heruntergeladen werden darf. Daneben können Sie auswählen, welche der aktuellen Präsentationen in Ihrer Webkonferenz angezeigt werden soll. Und ganz rechts lässt sich eine Präsentation auch löschen. Ich klicke nun auf Hochladen und die Datei wird im Hintergrund hochgeladen und mir dann angezeigt. Falls Sie die Präsentation aktuell minimiert haben, müssen Sie diese dazu wiederherstellen. Sie sehen nun die Präsentation und im unteren Bereich auch eine Navigationsleiste. Hier können Sie zwischen den einzelnen Seiten springen oder direkt zu einer bestimmten Folie wechseln. Auch können Sie hier sagen, ob die Präsentation etwas größer dargestellt werden soll, also hineinzoomen, oder Sie auch an die Breite des aktuellen Bildschirms anpassen. Zum Schluss schauen wir uns nun die obere Leiste an. Hier können Sie eine Aufzeichnung starten. Diese kann zwischendurch pausiert und am Ende gestoppt werden. Oben rechts sehen Sie dann ein Verbindungssymbol. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie den aktuellen Status der Verbindung. Und falls dieser nicht so gut ist, können Sie die Webcams oder auch die Bildschirmfreigabe deaktivieren. Das bedeutet, dies kann jede Person selbst auswählen und somit sich der aktuellen Bandbreite anpassen. Ganz oben rechts sehen Sie dann das Drei-Punkt-Menü. Hier möchte ich vor allen Dingen auf die Einstellung eingehen. Hier können Sie zum Beispiel Audio-Warnungen für Chatnachrichten oder auch für den Beitritt neuer Personen einstellen. Ganz unten können Sie dann die Konferenz beenden. Das heißt, die Konferenz wird für alle Teilnehmer beendet oder die Konferenz verlassen. Das heißt, die anderen Personen in der Konferenz können weiter miteinander reden und nur sie verlassen die Konferenz. Ich werde hier jetzt die Konferenz beenden, denn wir befinden uns am Ende dieses Videos.